Ja, folgende Idee, ich bin hier in Moodle und ein Schüler, Max Mustermann, der hat eine oder mehrere Aktivitäten erfolgreich abgeschlossen, bekommt dafür ein Zertifikat, gestaltet in Canva, dementsprechend haben wir hier also eine SVG-Datei. Der Name wird hier automatisch eingetragen, wird dann angezeigt über den Aktivitätsabschluss. Der Max möchte das gerne gedruckt haben. Gut, SVG-Inline kann man jetzt nicht ähm, direkt ausdrucken, auch nicht speichern, deswegen gibt es hier natürlich einen Button, da kann er dann die SVG herunterladen, dann auch öffnen, sich das Ganze nochmal angucken und dann zum Beispiel auch ausdrucken oder als PDF speichern. Ich bin hier auf Canva, nutze die Suchfunktion, habe jetzt hier mal nach Urkunde gesucht, könnte auch nach Auszeichnung oder Award oder Ähnlichem suchen. Und da will ich jetzt mal was aus, vielleicht das hier. Möchte ich jetzt textlich was ändern, dann muss ich das hier noch in Canva machen, weil Canva dann die SVG vektorisiert exportiert, also dann Text in Pfad umwandelt. Mache ich jetzt hier aber nicht. Es geht nur darum, das zu zeigen. Das Einzige, was ich mache, ist hier diesen Namen rauszuwerfen. Da kommt dann später in Inscript der Platzhalter hin. Da brauche ich aber dann Text. Dementsprechend kann ich das hier nicht machen. Ähm, ja, weiter mache ich jetzt hier nichts. Ich lade dann die Datei als SVG herunter und gehe auf Download. Ich habe jetzt meine SVG in Inkscape geöffnet und hier setze ich jetzt den Platzhalter rein für den Namen, das ist hier geschweifte Klammer und dann zum Beispiel Fullname und geschweifte Klammer wieder zu. So, ich könnte das hier natürlich jetzt schön zentrieren. Also ich gehe hier auf Objekt, Ausrichten und Verteilen und dann habe ich ja hier die Option, das Ganze dann zum Beispiel mittig zu setzen. Das äh, ist natürlich jetzt auch mittig, nur bringt mir das nicht viel, weil später ja die Namen unterschiedlich lang sind. Und ähm, die SVG würde dann hier links beginnen und den Namen dann praktisch rechts erweitern. Das werde ich auch gleich noch zeigen, das heißt... Klar, ich setze es jetzt mittig, ist aber gar nicht so ähm, wichtig. Wichtig ist eher, dann die Höhe richtig zu setzen, weil ich die dann später nicht mehr verändere. Deswegen setze ich das vielleicht ähm, so hin. Ja, das äh, war es im Prinzip schon. Also ich könnte hier natürlich jetzt auch noch was verändern, aber wie gesagt, hier, das sind jetzt keine Buchstaben mehr, sondern das ist vektorisiert. Klar könnte ich jetzt hier natürlich noch ähm, das rauslöschen und dann auch noch hier Text hinzufügen. Ähm, das wäre auch möglich Mache ich jetzt aber nicht. Ich speichere jetzt die Datei als SVG. Ich habe jetzt die SVG in äh, den HTML-Editor reingeladen. Ich habe hier noch einen Container drum gemacht. Äh, maximale Breite 800 Pixel. Ich ändere hier noch die Breite auf 100 und lösche noch die Höhe hier raus. Das Wesentliche ist jetzt aber hier dieser Platzhalter, den äh, suche ich jetzt im Code, der ist dann normalerweise ganz unten, ähm, hier haben wir ihn und ähm, würde ich jetzt zum Beispiel jetzt einen Namen haben, der generiert wird, der jetzt äh, länger ist, also ich mache jetzt hier mal ein Zeichen dazu, und dann sieht man schon, der Text ist jetzt nicht zentriert, sondern er wird eben von links ausgehend generiert und würde dann eben nicht mittig sein, sondern ähm, zu weit rechts und das müssen wir jetzt noch ändern. So, und dazu gibt es zwei Schritte. Der erste Schritt ist hier, ich suche den Text, den habe ich hier schon gefunden, und da gibt es ein t span also das hier, und da gibt es ein, eine x-Koordinate. Und die muss ich jetzt, also x ist ja praktisch die horizontale Positionierung, und da muss ich jetzt die Mitte rausfinden, und das geht ganz einfach, indem ich hier das x einfach als 50% setze. Das heißt, der Text beginnt jetzt hier, und das ist jetzt hier genau die Mitte. Und im zweiten Schritt muss ich jetzt diesen Ausgangspunkt zentrieren. Dazu gibt es einen Textanker, und zwar den setze ich jetzt nicht in t sondern in das übergeordnete Text rein. Und siehe da, der Text ist jetzt hier zentriert, und es ist jetzt auch egal, wie lang der ist, es wird dann immer dementsprechend nach links und rechts praktisch ähm, erweitert, und der Text ist hier immer zentriert. So, das mache ich aber rückgängig, weil ich brauche ja für Moodle dann die Variable FullName. So, dann habe ich hier noch einen Button drunter gelegt und ein bisschen JavaScript-Code, um dann diese SVG auch herunterladen zu können. So, den Code, den packe ich jetzt hier ist in Moodle rein. Ich habe hier ein ganz normales Textfeld in Moodle. Das würde ich dann natürlich noch mit einer Voraussetzung verknüpfen mit einem Aktivitätsabschluss. Ich ähm, kopiere den Code jetzt hier einfach mal nur rein und gehe auf Speichern. Ja, und wie man sieht, hier ist das Ergebnis.